Gute Nacht und fahr vorsichtig. Keine Angst, Liebling, ich pasche auf. Bitte trink nicht mehr, sonst warst du unterwegs noch einen Unfall. <lacht> Bis morgen dann. Ja, Sergeant. Flugkapitän James Jefferson. War ein Fliegerass im Zweiten Weltkrieg. Jammer. Sollen wir seine Familie verständigen, Sir? Nein, ich weiß, wo sein Vater steckt. Ist gut. Geben Sie mir den Direktor vom Wormwoods Gefängnis. Guten Abend, Sir. Äh, guten Morgen, Sir. In unserem Lazarett liegt doch Jefferson. Der mit der Lungenentzündung? Hm, sein Sohn ist tödlich verunglückt. Kann man das dem Alten sagen? Zu spät, Sir. Aha. Er ist vor einer halben Stunde gestorben. Ist doch nicht möglich. Merkwürdiger Zufall. Was kann ich tun, Sir? Nichts. Seltsam. Ist das die ganze Hinterlassenschaft von William Jefferson? Ja, Sir. Verdammt wenig für einen Mann, der 20.000 Pfund unterschlagen hat. Testament da? Ja, Sir. Huh. Jefferson muss was geahnt haben. Hören Sie. Für den Fall, dass mein Sohn James nicht mehr lebt, wenn dieses Testament eröffnet wird, vermache ich äh, meinen Schlüsselbund dem Häftling Nummer 7866 Frederick John Russell Wormwoods Krebs Landen. Was soll das? Möchte ich auch gern wissen. Der Direktor will Sie sprechen, Rassel. Warum? Das hat er mir leider nicht verraten. Kommen Sie. Wird's bald? Ich muss mich doch in Schale werfen für so eine feierliche Audienz. Ja, bitte? Sagen Sie Ihren Namen und Nummer. Russell, 7866, Sir. Haben Sie die sieben Schlüssel schon mal gesehen? Nein, Sir. Aber Sie kannten doch William Jefferson. Wen? William Jefferson. Er war hier wegen Unterschlagen. Vor drei Tagen ist er gestorben. Ah, den habe ich gekannt. Ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen. Warum hat er in seinem Testament Ihnen seine Schlüssel vermacht? Mir? Keine Ahnung, was soll ich damit? Erzählen Sie mir keine Märchen. Sie wissen genau, warum. Nichts weiß ich. Ist gut, Russell. Abführen! Die 20000 hat Jefferson wahrscheinlich versteckt. Durch die Schlüssel erfahren wir wo. Ja, genau. Finden wir die Schlösser? Haben wir die Moneten? Wir? War nur ein Vorschlag. Vielleicht brauchst du unsere Hilfe. Hast du dir gedacht? Reg dich nicht auf, ich brumm sowieso noch drei Jahre. Warum hat er mir die Schlüssel vermacht? Ich habe ihn noch kaum gekannt. Weil du Köpfchen hast. Deswegen. Ja, und clever bist. Ha. Wenn du die Schlüssel hast, wie findest du dann die richtigen Schlösser dazu? Das weiß ich nicht. Das werde ich mir in den nächsten drei Monaten noch überlegen. Auf Wiedersehen, Russell. Ich lege keinen besonderen Wert drauf. Hallo Russell, jetzt hast du es ja auch endlich geschafft. Ja. Kommst du mit? Warum nicht? Das fürstliche Empfang. Hm, ist ja toll. Na, hau schon rein. Also was willst du? Dass du mit uns zusammenarbeitest. Hm. Ich hab dir doch schon mal gesagt, ich brauche euch nicht. Also Russell, was willst du für die Schlüssel? <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Hm. Hm. Unverkäuflich. 750. Ich habe gesagt unverkäuflich. Hast du was in den Ohren? A ein Tausender. Hm. Vielen Dank fürs Frühstück. Ach, ich werde immer zerstreuter. Was soll ich denn mit dem Zeug? Da! <Sie> Das sind die Zeitungen, alle vom März 1961. Jefferson-Prozess, Bericht über den zweiten Verhandlungstag. Die blonde Dame da ist, Mrs. Steele. Mhm, danke. Guten Tag, Mrs. Steele. Ja? Was wünschen Sie? Sie waren noch die Sekretärin von Jefferson. Sind Sie von der Polizei? Ich war sein Freund. Er hat mir diese Schlüssel verbracht. Und? Ich möchte gern wissen, in welche Schlösser Sie passen. Wer sind Sie? Ich komme aus dem Knast. War Nummer 7866 und heiße Russell. Und weiter? Jefferson hat 20.000 Pfund versteckt. Hier sind die Schlüssel dazu. Das bezweifle ich. Ich nicht. Wenn Sie mir sagen, wo die reinpassen, beteilige ich Sie. Darauf verzichte ich. Sie wollen mir also nicht helfen? Das habe ich nicht gesagt. Schließen Sie die Tür. William Jefferson war kein Verbrecher, er war ein rechtschaffener Mann. Von mir hat das noch niemand behauptet. Deshalb begreife ich nicht, warum er Ihnen die Schlüssel vermacht hat. Das ist mir auch ein Rätsel. Bestimmt hat er einen Grund. Er hatte immer für alles einen Grund. Fünf von den Schlüsseln kenne ich und weiß, wo sie reinpassen. Sie wollen mir also doch helfen? Nicht Ihnen, ich tue es für William Jefferson. Brauchen Sie ein Chatschata dazu? Bänder haben manchmal Ohren. Wo passt der rein? Sein Hausschlüssel. Das Haus ist nach der Sache damals verkauft worden. Und der? Für die Wohnung seines Sohnes. Der Autoschlüssel? Mhm. Und der? Keine Ahnung. Für seinen Safe in der Bank. Ah, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Freuen Sie sich nicht zu früh, es liegt nur ein Zeitungsausschnitt in dem Banksafe. Ich habe einen zweiten Schlüssel. Dann ist er überflüssig. Da bin ich nicht ganz sicher. Wir holen uns jetzt den Zeitungsausschnitt. Warum? Um ihn nochmal zu lesen. Glauben Sie, dass uns das weiterbringt? Ich sagte Ihnen doch, Mr. Jefferson hat nie etwas getan ohne einen bestimmten Grund. Entschuldigen Sie, aber es ist ein bisschen staubig, Mrs. Steele. Hier steht das über den zweiten Verhandlungstag. Wann haben Sie ihn reingelegt? Er gab mir den Auftrag dazu aus dem Gefängnis. Hm. Da steht dann, dass Geld unterschlagen hat. 5000 am 7. Juli, 2000 am 22., am 14. September 6000. Schreiben Sie die Daten auf. 4. November 4000, 25. November 3000 Pfund. Warum hm. hat er das aufgehoben? Ihre Sache, das herauszubekommen. Hm. Das war sein Haus, Nummer 22. Aha. Wollen Sie da etwa reingehen? Warum nicht? Was wollen Sie denn da schon finden? Schlösser, für die Schlüssel. Ja? Guten Morgen, Madam. Ich komme wegen der Schlösser. Was für Schlösser? Ich nehme an, es werden hier im Haus im Park kaputt sein. Vielleicht hat Ihr Mann mich angerufen. Hier ist doch Nummer 22, oder? Harold! Ja, was gibt's, Engelchen? Hast du ein Schlosser bestellt? Nein, Engelchen. Sie müssen sich geirrt haben. Ich habe eine bessere Idee. Wollen Sie etwa einbrechen? Warum nicht? Ist doch mein Beruf. Das? Harold? Ich glaube, da ist jemand. Hm. Du hast geträumt, Dängelchen. Hm. Ja. Hast du das gehört? Sieh doch mal nach. Ich? Ja! Was wollen Sie? Sie sprechen. Das hat doch wohl bis morgen Zeit. Nein. Sie haben Nerven, einen mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen. Ich habe nichts gefunden. Das wusste ich doch. Sind Sie etwa gekommen, um mir das zu sagen? Ja, wir sind doch Partner. Da irren Sie sich aber gewaltig. Ich helfe Ihnen ausschließlich wegen Jefferson. Und jetzt verschwinden Sie. Danke für die Einladung. Ich bin berufstätig. Und im Gegensatz zu Ihnen brauche ich meinen Schlaf. Ich auch. Sie wissen wohl nicht, wo Sie hin sollen. Hm, Im Grand Hotel war kein Bett frei. Sie können da drüben schlafen. Danke. Schließen Sie die Tür lieber ab. Man kann nie wissen. Das mache ich auch. Guten Morgen. Schon wach? Was geht. Wenn Sie wollen, können Sie sich einen Tee oder Kaffee machen. Im Kino hätte ich jetzt einen fertigen Frühstückstisch vor mir. Orangensaft, Toast, Kaffee, Rührei mit Schinken. Im Kino. Vor 9 Uhr müssen Sie hier verschwunden sein, damit meine Putzfrau nicht auf komische Ideen kommt. So. Okay. Was machen Sie denn heute? Naja, ich habe mir überlegt, ich probiere mal diesen hier. Jimmys Wohnungsschlüssel. Genau. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Gut. Aber telefonisch, wenn ich bitten darf. Ähm, wie denn? Ich habe ja Ihre Nummer nicht. Das ist Natalie Worth, eine von Jimmys Freundinnen. Ja, für seine Oma habe ich sie nicht gehalten. Was hat sie damit zu tun? Ich weiß nicht. Wie kommt man an die ran? Das ist nicht schwer. Sie ist ein bekanntes Fotomodell. Moment mal. Das ist sie. Hübsche Person. Ah, ja. Ihre Adresse müsste ich wissen. Tony Stevenson hat das Foto gemacht. Der hat bestimmt Ihre Adresse. Fragen Sie ihn doch. Sie hätten zur Palente gehen sollen. Aber dafür sind Sie zu nett. Was die Polizei anbelangt, haben Sie wohl Komplexe. Das ist auch berechtigt. Sie vergessen, ich bin Verbrecher. Wollen Sie die Sache mit den Schlüsseln nicht endlich Warum ausgehen? denn? Ich habe 20.000 Pfund geerbt. Wenn Sie die finden, kriegen Sie doch nur wieder Ärger mit der Polizei. Wollen Sie mich bekehren? Von mir aus können Sie machen, was Sie wollen. War ja nur eine Frage. Ich dachte, Sie finden mich vielleicht auch sympathisch. Sie sind ganz schön arrogant. Wenn Sie es genau wissen wollen, Sie können ruhig gehen. Ich lege auf Ihre weitere Gesellschaft keinen Wert. Ich nehme es zur Kenntnis. Aber die Sache mit Natalie Walsh wird Sie doch interessieren. Ich sagte Ihnen doch schon, es ist mir egal, was Sie machen. Auch dann, wenn ich da mit dem alten Jefferson helfe? Mrs. Worth? Ja? Ich möchte Sie gerne einen Moment sprechen. Sind Sie etwa Vertreter? Nein, nein, ich, ich war ein Freund von James. Welchem James? Jefferson, Fliegeroffizier. Oh. Kommen Sie doch einen Moment rein. Entschuldigen Sie bitte. Selbstverständlich. Hallo? Ja, hier ist Natalie Worth. Oh. Ja, ja, ich verstehe. Ja, haben Sie vielen Dank. Auf Wiedersehen. Was kann ich für Sie tun, Mr... Russell, ehemaliger Sergeant bei der Royal Air Force. James war mein Geschwaderkommandant. Ach, wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Nun? Ich äh, war ein paar Jahre weg von London und äh, habe das von Jimmy jetzt erst erfahren. Sie wissen doch sicher Näheres über den Unglücksfall, oder? Warum kommen Sie zu mir so gut, habe ich ihn gar nicht gekannt. Ich habe geglaubt, Sie waren enger mit ihm befreundet. Nein. Ich, ich bin nur ein paar Mal mit ihm ausgewiesen. Ach so, tja, da muss ich mich wohl geirrt haben. Ähm, was ist der wirkliche Grund Ihres Besuches, Mr. Russell? Wie meinen Sie das? Eben hat mich mein Fotograf angerufen. Sie haben ihm doch erzählt, Sie würden mir etwas überbringen. Richtig. Hm. Also gut, ich will nicht lange um den Brei herumreden. Ich kenne James Jefferson gar nicht. Ich habe nur seinen Vater kennengelernt. Im Knast. Sehr aufschlussreich. was habe ich damit zu tun? Er hat mir diese Schlüssel vererbt. Wie nett von ihm. Aber ich wüsste nicht, was ich damit zu tun habe. Jefferson Senior hat 20.000 Pfund versteckt. Keiner hat bis jetzt daraus bekommen, wo. Auch die Polizei nicht. Die Schlüssel sind meines Erachtens die Lösung. Und? Wenn Sie mir helfen, die Piepen zu finden, springt auch für Sie was raus. Aber das wäre doch nicht in Ordnung. Sie müssen das Geld der Polizei ausliefern, wenn Sie es finden. Hm. Bei Ihnen ist ja auch nicht alles in Ordnung, Miss äh, Nora Wiggins. Wieso? Was ist schon dabei, wenn man seinen Namen ändert? In meinem Beruf kommt sowas sehr oft vor. Ah ja, in meinem auch. Sie wollen mir also nicht helfen? Nein, Mr. Russell, das kann ich nicht. Sie haben sich in der Adresse geirrt. Guten Morgen. Schade. Sie sind hier schon wieder da. Ja, und das Mittagessen habe ich gleich mitgebracht. Gestatten Sie? Hoffentlich schmeckt es Ihnen. Ich war übrigens bei Natalie Barth. Ich bin überzeugt, dass sie dort auch nichts Wichtiges herausbekommen haben. Doch, das Mädchen hat Kurven, dass einem die Knie weich werden. Ah, wie aufregend. Große blaue Augen, rein und unschuldig. Weder blau noch unschuldig, aber sie hat ein paar tolle Lungenflügel. Vielleicht kommen Sie endlich zur Sache und erzählen das Wesentliche. 59 Teile, 88 Oberweite, natürlich nur über den Daumen gepeilt. An Ihrer Stelle würde ich das nächste Mal ein Zentimetermaß mitnehmen. Ja. Was haben Sie wirklich herausgefunden? Dass sie eine hübsche Wohnung hat. Milch? Nein, vielen Dank. Ich muss noch was besorgen. Hm, tut mir leid. Bevor Sie mich jetzt aus dem Wagen schmeißen, wo ist Jeffersons Wagen? Ich habe keine Ahnung. Er ist verkauft worden, als er ins Gefängnis kam. An wen? Wenden Sie sich an Firkens und Slisbury. Die müssen es wissen. Die Reparaturwerkstatt. Mhm. Nein, den. War gemütlich in Ihrem Speisewagen. Morgen. Kommen Sie wegen der Reparatur? Nein, Sie haben noch Jeffersons Wagen verkauft. Meinen Sie den von William Jefferson? Mhm. Ja, sicher, der ist schon lange weg. Den haben wir an einen gewissen Mr. Barber verkauft. Der Wagen war noch tipptopp in Schuss. Sagen Sie, hat Jefferson vielleicht was liegen lassen in seinem Wagen? Nein, Sir, nein. Ein so ordentlicher Mann wie der lässt nichts liegen. Es lag also nichts mehr im Wagen, als der Käufer ihn übernahm. Mhm. Nein, das weiß ich genau. Wir hatten die Karre nach dem Unfall eine Woche hier und zweimal mussten wir sie spritzen, bis Jefferson zufrieden war. Erst dann durften wir sie verkaufen. Danke. Was war denn das für ein Unfall? Ach, das war nicht so wild. Ich glaube, er ist an seine Gartenmauer gefahren. Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht. Wir haben uns alle gewundert. Jefferson war ein vorsichtiger Fahrer. Wann war denn das? Äh, der Unfall war vor etwa zwei Jahren. Genau weiß ich es auch nicht mehr. Können Sie das feststellen? Im Moment nicht. Hab zu arbeiten. Sehen Sie doch. Ja, das sehe ich. War einfach das die Sache. Na gut, weil sie sind. Es war gegen Ende des Jahres, Oktober, November glaube ich. Genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Sie sind bestimmt von der Polente, hm? Ja, ich habe damit zu tun. Da haben wir es ja, Jefferson. Reparieren und ausbeulen von Kotflügel, den Wagen völlig neu spritzen. Zwei neue Scheinwerfer einbauen, Kabelglas und Birnen. 10. Juni. 10. Juni. Danke. Sir, was kann ich für Sie tun? Ich möchte die Juni-Exemplare vom vorletzten Jahr haben. Ja. Danke. Haben Sie gefunden, was Sie wollten? Ich hoffe es, Meister. Lass deine blöden Witze. Gib her! Was denn? Die Schlüssel. Was denn sonst? Aber diesmal ohne Beteiligung. Schade. Na, na gut. Ich sag dir gleich, was sie reinpassen: Jeffersons Haus. Die Wohnung seines Sohnes. Für den Schreibtisch. Cocktailschränkchen. Safe in der Bank. Der Autoschlüssel. Oh, hier noch der Schlüsselbund. Mit Anhänger. Behalt ihn als Souvenir. Was rausgekriegt? Hm, Dann würde ich mir in Tahiti die Sonne auf den Bauch brennen lassen und nicht mit euch Flaschen hier rumsitzen. Jetzt fahren wir nach Tahiti. Los, steig aus! Sie mich noch? Ich bin der Mann mit den Schlüsseln. Ich habe sie unterwegs verloren. Was ist passiert? Stellen Sie sich vor, man hat mich überfallen. Soll das ein Witz sein? Ein paar gute Freunde von mir waren scharf drauf. Und jetzt brauche ich einen Drink. Bedienen Sie sich, es steht alles im Schränkchen. Danke. Wussten Sie, dass Jefferson vor zwei Jahren einen Autounfall hatte? Das glaube ich nicht. Das hätte er mir erzählt. Es muss am 4. Juni vor zwei Jahren gewesen sein. Das ist ganz oh. unmöglich. Da war er gar nicht in London. Zu der Zeit war er im Urlaub. Augenblick, wenn Sie wollen, kann ich das gleich feststellen. Ah ja. er kam von Mallorca am 10. Juni zurück und am 11. war er wieder im Büro. Dann hat ein anderer seinen Wagen zusammengefahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hätte nie einem anderen seinen Wagen gegeben. Auch seinem Sohn nicht? Dem am allerwenigsten. Jimmy raste ja nur. Außerdem hatte er zu der Zeit keinen Führerschein. Entzogen worden? Ja, Trunkenheit am Steuer. Wegen seiner besonderen Verdienste im Krieg kam es damals nicht in die Zeitung. Ah, mir geht langsam ein Licht auf. Wie meinen Sie das? Na ja, ein helles Köpfchen muss man haben. Am 4. Juni um 5 Uhr morgens wurde in Hempstead ein Straßenkehrer überfahren. Der Mann am Steuer hat Fahrerflucht begangen. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Hempstead liegt auf halber Strecke zwischen Jeffersons Haus und der Wohnung seines Sohnes in Mayfair. Soll das etwa heißen, dass James den Wagen gefahren genau, hat? Genau, und Papi hat seinen Musterkneiben gedeckt. Hm, das würde ich ihm zutrauen. Jimmy war für ihn alles. Aber das erklärt noch lange nicht die Sache mit den 20.000 Pfund. Erpressung. Das war keine Erpressung. Das nahm ja die Polizei zuerst auch an. Er hat es abgestritten und man glaubte ihm. Selbstverständlich hat man ihm geglaubt. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Warum sollte ihn also jemand erpressen? Dass der ordenbedeckte bedeckte Viege hält allein auf dem Kerbholz, hat auf die Idee ist wohl niemand gekommen. Erst Führerscheinentzug und dann ein Mann überfahren, dann Fahrerflucht und wahrscheinlich besoffen. Das gibt zehn Jahre. Angenommen, dass Jefferson wirklich erpresst wurde. Von wem dann? Ich weiß es nicht, aber das werde ich rauskriegen und er zahlt jeden Penny von den 20.000 Pfund zurück. Allmählich wird mir klar, warum Jefferson Ihnen die Schlüssel vermacht hat. Sie sind kaltblütig, intelligent und rücksichtslos. Er wusste, Sie würden an das Geld kommen. Und vor allem, dass Sie damit auch den Erpresser gefunden haben würden. Leider weiß ich immer noch nicht seinen Namen. Wenn Sie ihn finden, liefern Sie ihn dann der Polizei aus? Der Polizei? Nein, damit wäre der alte Jefferson kaum einverstanden. Dann hätte er die Schlüssel wahrscheinlich nicht mir, sondern der Polizei vermacht. Er wollte nicht, dass die ganze Welt erfährt, was für ein übles Früchtchen sein geliebter Sohn war. Sie müssen die Polizei einweihen. Den Erpresser muss ich finden. Ich möchte wissen, wie Sie das anstellen wollen ohne Schlüssel. Ich habe alles rausbekommen, was rauszukriegen war. Durch die Wagenschlüssel kam ich auf den Unfall. Und in James' Wohnung habe ich auch Alarm festgestellt. Was denn? Dass er auf dem Foto mit dem Mädchen betrunken war. Er war ein Trinker. Überall standen Schnapsflaschen herum. Und warum hat mich sein Vater den Zeitungsausschnitt in den Banksee legen lassen? Etwa damit Sie die genauen Daten erfahren, an denen er das Geld unterschlagen hat? Ja, wahrscheinlich waren das die Tage, an denen er den Erpresser gefüttert hat. Und der Schlüssel zu seinem Haus? Das weiß ich auch nicht. Der sollte vielleicht für den neuen Mieter bestimmt sein. Zeigen Sie mir doch mal den traurigen Rest. Hm, da werden Sie auch nicht viel schlauer. Übrigens ist der Kompass kaputt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Mr. Jefferson hätte nie Sachen mit sich herumgeschleppt, die kaputt waren. Hat er etwa die Nadel absichtlich auf Nordwest eingestellt? Aber was soll das bedeuten? Er ist im Nordwesten von London geboren. Das sind die Buchstaben NW, nicht Nordwest. Guten Abend, Miss Wiggins. Ja, was wollen Sie? Ihnen was ins Ohr flüstern. Entschuldige mich einen Moment. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Wenn Sie mir was zu sagen haben, dann hat das doch wohl bis morgen Zeit. Hm. Da bin ich leider anderer Meinung. Wirst du von den Burschen belästigt? Äh, nein, es ist schon gut. Ich bin gleich wieder da. Warte so lange. Bitte? Ich möchte Sie gern unter vier Augen sprechen. Tut mir leid. Tanzen wir zusammen. Eine hübsche Wohnung haben Sie. Elegant, teuer und sehr geschmackvoll. Wer bezahlt das alles? Ich selbst. Und was ist mit William Jefferson? <lacht> was soll mit ihm sein? Sie haben ihn um 20.000 Pfund erleichtert. Das ist doch albern, was Sie da sagen. Wollen Sie die Daten wissen? 5.000 am 7. Juli. 22. Juli, 6.000 am 14. September. Das ist nicht wahr. Das ist wahr, Kindchen. Unterpressung ist das schmutzigste Geschäft in der Branche. Sie irren sich, mein Lieber. Jefferson war mein Freund. Er hat mir das Geld geschenkt. Ich bin nicht von gestern, Herzchen. Sie waren zum Beispiel dabei, als Jimmy den Straßenkehrer überfahren hat. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber die Polizei wird's wissen, wenn ich auspacke. Ich wusste gar nicht, dass Sie auf so gutem Fuß mit der Polizei stehen. Das nicht, aber ich muss an meine Zukunft denken. Und an Ihre. Haben Sie Ihren charmanten Fliegeroffizier vielleicht auch erpresst? Ah, uh -uh. das hätte nicht viel genützt. Hat er zu wenig Pulver? Er war zu gefährlich. Vielleicht hätte er mich umgebracht. Das wäre doch schade gewesen. Er hat also nicht gewusst, dass Sie seinen Vater auf so vornehme Art abgestaubt haben. Jetzt wissen Sie ja so ziemlich alles von mir. Was machen wir nun? Haben Sie einen Vorschlag? Ich glaube, ja. Dafür, dass Sie aus dem Gefängnis kommen, tanzen Sie gut. Kein Wunder mit Ihnen. Gefällt es Ihnen bei mir? Und wie, Kindchen? Ich habe seit zweieinhalb Jahren keine Frau mehr in den Armen gehalten. Ich finde, wir passen gut zueinander. Hm? Bleiben wir erst mal beim Geschäftlichen. Einverstanden. Wir uns. Wie viel haben Sie denn noch von den 20.000 Pfund? Nichts. Wie hatte ich vor zwei Jahren mal? Sie können doch nicht alles ausgegeben haben. Habe ich, Liebling? Ich habe eine Schwäche für Kostspielige Sachen. Wir waren aber sehr kostspielig. Dann überzeugen Sie sich selbst. Na, lesen Sie. Natalie Worth. Der konnte es um 125 Pfund überzogen. Hm? Und wie viel hat Nora Wiggins auf der Bank? Das ist doch ein und dieselbe Person. Das wissen Sie doch. Ich würde Ihnen raten, mit offenen Karten zu spielen, Kindchen. Na gut. Und Mrs. Nora Wiggins hat auf ihrem Sparkonto, äh, nur 1.500? Sie sehen, alles ausgegeben. Oder investiert. Morgen gehen wir zu ihrem Bankdirektor, der wird uns genaue Auskunft geben. Wie viel wollen Sie? Habe ich noch nicht überlegt. Komische Situation. Der Erpresser wird erpresst. Wie wär's mit 20.000 fürs Erste? Von mir kriegen Sie keinen Penny und jetzt machen Sie, dass Sie rauskommen. Erst muss ich noch telefonieren. Nein. Nein. Halt! Ich gebe Ihnen morgen früh 5.000. Einverstanden, als erster Rate. Dann gebe ich Ihnen fünf Tage Zeit. Für die Wohnung bekommen Sie mindestens 10.000. Und ich hoffe, Sie kommen mit der zweiten Rate nicht in Verzug. Geben Sie... Den Pass behalte ich lieber. Sonst kommen Sie nur auf dumme Gedanken. Ich erwarte Sie morgen halb elf vor der Bank. Am besten, Sie sind schon vorher da. Um die Mäuse zu zählen. Vielen Dank für die Party. Sie haben doch hoffentlich auf mich gewartet. Bilden Sie sich etwa ein, dass ich Ihretwegen aufgeblieben bin? Ich habe gearbeitet. Die Spuren sieht man noch in Ihrem Gesicht. So. Haben Sie etwas rausgekriegt? Jefferson wird jetzt seinen Frieden finden. Natalie Worth? Mhm. Und was haben Sie vor? Sie wird alles zurückzahlen, einschließlich Zinsen. An mich. Ich habe im Stillen gehofft, Sie würden auf das Geld verzichten. Glauben Sie, dass das auch der Wunsch von Mr. Jefferson war? Es ist schon spät. Sie können hier schlafen, wenn Sie wollen. Danke. Es ist doch alles so gekommen, wie Jefferson es wollte. Aber nicht, wie ich es wollte. Warten Sie hier einen Moment. Alles vorbereitet? Ja. Guten Morgen, Miss Wiggins. Das Geld liegt bereit. Wenn Sie wollen, können wir sofort bar auszahlen. Danke. Oder wünschen Sie vielleicht lieber einen Shake? Nein, bar. Ich bin ja Partner von Miss Wiggins. Gratuliere, Sir. Wir hatten leider unvorhergesehene Ausgaben. Größere Anschaffungen. Mhm. Man muss auch mal was investieren. Ich gebe es Ihnen in 500 Pfund Noten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 5.000 Pfund. Bitte seien Sie so freundlich und zählen Sie selbst noch mal nach. Das wird nicht mehr nötig sein. Nora Wiggins? Ja? Kriminalpolizei. Ich glaube, Sie können uns einige Hinweise geben, die den verstorbenen William Jefferson betreffen. Sie dreckiger kleiner Ganove. Selbst ein Ganove mag keine Erpresser. Sie bekommen dafür eine Belohnung. Das wird ein Festtag. Ich dachte, Sie wollten mit dem Geld ein neues Leben beginnen. Ja, das habe ich erst auch gedacht. Jetzt werde ich es eben mit Ihnen beginnen.